Hallo Leute, willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal Carvaria TV. Carvaria TV, seltsamer Name, oder? Wir sind hier in Bayern, also nicht wundern, wenn es ab und zu ein bisschen bayerisch wird. Äh, kann man nicht ganz verleugnen. Es ist mal wieder ein Autokanal, aber es wird ein bisschen ein anderer Autokanal. Ähm, ich bin Vielfahrer, ich bin sehr viel auf der Straße unterwegs und äh, reg mich natürlich wie viele Vielfahrer ziemlich viel auf über Autofahrer, die etwas, sagen wir mal vorsichtig, weniger unterwegs sind und etwas weniger Erfahrung haben. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin Autoliebhaber. Es wird also auch ab und zu mal ein Video geben über schöne Autos oder über Dinge, die mir halt begegnen, Dinge, die im Alltag ähm, mir über den Weg laufen, die den Alltag etwas schöner machen. Für einen Petrolhead, für einen Autonarren. Ja, was ist auf dem Kanal so geplant? Also die erste größere Serie wird heißen Traffic Talk, Geschichten der Straße. Da geht es darum, dass mir Dinge auffallen im alltäglichen Straßenverkehr, die man besser machen könnte, über die man sich aufregt und ich werde mir da immer ein Topic raussuchen und werde über das mich ein bisschen auslassen, beschweren, ähm, Verbesserungsideen, wie auch immer, loswerden. Ich hoffe, dass wir das halbwegs lustig hinbekommen. Ja, also ich versuche das einmal pro Woche, einmal pro Woche einen Upload zu machen. Ob das immer die Serie werden wird oder mal was anderes zwischendrin, zum Beispiel mal einen Carporn, zum Beispiel äh, schöne Autos, die mir auf der Straße begegnen oder Dinge, die man mal unternimmt, wenn man mal auf einem Treffen ist oder ähnliches. Hauptsache, ihr kriegt regelmäßig mal von mir was zu sehen. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr meinen Kanal schon gefunden habt und äh, ich freue mich auf die ersten Videos. Ich hoffe, dass wir nächsten Sonntag gleich das erste Video aus der Serie Traffic Talk veröffentlichen können. Hoffe auf ganz viele neue Abonnenten in ganz kurzer Zeit natürlich, die den Spaß mit mir teilen werden. Und äh, lasst euch nicht ärgern, haltet euch an die Regeln und fahrt zur. Servus.